Seit mehr als 100 Jahren erspart der Panama-Kanal der Schifffahrt den riesigen Umweg um die Südspitze Südamerikas, um das einst durchaus gefürchtete Kap Horn. Der Kanal gilt daher als eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Er ist gut 80 Kilometer lang und verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Heute wurde der Kanal um eine wichtige Neuerung erweitert, wegen der ihn nun auch deutlich größere Schiffe als bisher nutzen können. Über drei Schleusenkammern werden diese nun auf das Niveau des Gatunsees angehoben. Über drei weitere Schleusenstufen erreichen die Riesenschiffe dann den Pazifik. Ja, und heute wurde diese Meisterleistung der Ingenieurskunst in Betrieb genommen. Zur Premiere wurde ein wahrer Ozeanriese der sogenannten Post-Panamax-Klasse durch den Kanal geschleust. Peter Sonnenberg. Wahre Ozeanriesen passen durch die neuen Schleusen des Panamakanals, aber es braucht viel Training, um die engen Einfahrten sicher zu treffen. Auf den Modellen im Maßstab 1 zu 25 können die Kanallotsen auch mal falsch manövrieren, ohne viel kaputt zu machen. Die Männer unter den Sonnenschirmen sind alles erfahrene Seeleute. Der das hier ist viel dynamischer und realer als ein Simulator. Es fühlt sich an wie der Job, den wir auf See machen. Heute ging der Job auf See los, denn die neuen Schleusen sind fertig. Sie können jetzt Ozeangiganten mit dreimal so vielen Containern wie vorher in den Kanal hieven. Das erweiterte Nadelöhr-Panama-Kanal wird die weltweite Logistik verändern. Deshalb hatten die Panamaer sich in einer Volksabstimmung für die Erweiterung ihres Kanals entschieden. Neun Jahre wurde gebaut, so viel Eisen wurde gebraucht wie für 19 Eiffeltürme. Jedes einzelne der gigantischen Schleusentore wiegt so viel wie 1000 Pkw. Für jeden Schleusenvorgang werden 220 Millionen Liter Wasser gebraucht. Aber wir sparen auch Wasser, weil wir 60 davon mehrfach verwenden. Das heißt, obwohl die neuen Schleusen viel größer sind als die alten, verbrauchen sie sogar etwas weniger Frischwasser. Für Panama ist die Eröffnung heute eine riesige Party und ab morgen, wenn alles läuft wie geplant, ein Riesengeschäft. Der Warenverkehr könnte sich verdoppeln, für den Kanal 2 bis 3 Milliarden Euro Gewinn im Jahr abwerfen. Die Baukosten von knapp 5 Milliarden Euro wären so zu verschmerzen. Doch nicht alle Reedereien werden sofort auf die große, sogenannte Post-Panamax-Klasse umsteigen. Zusätzlich brauchen wir dann auch Ausbau in die Häfen in Amerika, äh, sondern, äh, insbesondere äh, amerikanische Ostküste. Da fehlt ein bisschen. Aber ich glaube, was jetzt gemacht werden, ist ganz positiv für die Seefahrt. Fast alle Frachtschiffe können den Kanal jetzt nutzen und sich die quälend lange Fahrt um Kap Horn ersparen.